Hallo ihr fantastischen Leute und frohe Weihnachten! Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder Weihnachten und gefühlt geht es jedes Jahr immer so schnell, bis Weihnachten da ist. Irgendwie zack ist Dezember und wuh, Weihnachten. Aber ich glaube, jetzt wo mir es gerade so einfällt, das sagen auch alle Leute immer, ne, Das äh, nach dem Motto, die Zeit vergeht immer so schnell und alles und irgendwie, ja, Je älter man wird, desto mehr ist da irgendwie dran, habe ich das Gefühl. Aber naja gut, das Video kommt Weihnachten um 10 Uhr. Ich wünsche auch auf jeden Fall voraus frohe Weihnachten. Auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch schöne Feiertage, schöne Freitage. Egal wie ihr die Zeit verbringt, macht es euch gemütlich, genießt ein bisschen die Entspanntheit oder versucht es zumindest. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, schöne Feiertage und ähm, wir werden es aber auch nicht mehr so persönlich sprechen. Schon mal einen guten Rutsch an euch alle. Kommt gut ins neue Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja, ähm, kurzer Plan jetzt vielleicht schon im Community-Tab gesehen. Dieses, diese Woche kommt so ein bisschen das Sonntagsvideo zu kurz. Es ist einfach zu wenig Zeit. Es ist viel, viel zu tun. Ähm, deswegen nicht wundern, es kommt heute das Video und Donnerstag habe ich noch ein Quetzig-Video mit einem quasi Weihnachtsspiel, aber vielleicht irgendwie auch doch nicht Weihnachtsspiel. Ähm, ihr werdet es sehen, aber Sonntag kommt leider kein Video. Äh, und nächstes Jahr starten wir wieder ganz normal durch. So, aber so viel genug zu dem Vorgelaber. Wir haben eine schöne weihnachts aktion gemacht. Äh, zwar haben wir haben mich mit meinen Leuten zusammengeschlossen. An dieser Stelle viele Grüße an euch alle. Ja, ähm, also mit den Leuten, die mir nicht immer so auf Börsen unterwegs bin und so weiter. Die haben auch alle andere YouTube-Kanäle. Und wir stehen natürlich viel auch im privaten Kontakt und haben äh, mal beschlossen, dass wir dieses Jahr mal Weihnachtswichteln machen wollen. Eine super Idee. Ich habe ja letztes Jahr an einem anderen Weihnachtswichteln teilgenommen. Aber wenn das so, wenn man sich so mehr kennt, ist das natürlich dann auch wunderbar. Und wir haben beschlossen, dass wir vom Auspacken alle ein Video machen und um 10 Uhr hochladen werden. Ich verlinke euch in den Kommentaren, äh, in, den Kommentaren in der Beschreibung anderen Kanäle, dann könnt ihr da auch vorbeigucken und mal gucken, was die anderen alle bekommen haben. Wie war schöne Aktion, wie gesagt, besucht die anderen, lasst ihnen auch gerne mal ein Abo da. Ähm, aber genug davor. Vorrede, ihr seid wahrscheinlich genauso gespannt wie ich, was dieses wichtige Paket da ist. Ähm, erstmal großes Lob an den Hermesmann, der das sehr kreativ versteckt hat. Ich habe schon zuerst gedacht, dass ich irgendwie kein Paket, dass das irgendwie verschüttet gegangen wäre. Ähm, aber der Hermesmann hat das sehr sehr kreativ versteckt, äh, unbekannter Stelle gut gemacht. Sehr schön. Packen wir aus, würde ich sagen. Ne? Ich bin nämlich schon ganz gespannt und äh, ich habe gefühlt schon viel zu lange vorgelabert. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe bisher nur die äh, großen äh, Tesafilmbänder rundum aufgelöst. Es ist Papier drin. Oh, sogar schön eingepackt. Wir muss übrigens ein ähm, Limit gesetzt, maximal 15 Euro. Ne? Sollte man immer machen. Eine Karte und ein wunderbares Geschenk ist drin. Wunderbar eingepackt. Ich packe den Karton mal zur Seite. Auf jeden Fall, mein lieber Wichtelpartner, wesentlich kreativer eingepackt als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall. Ich schaue mal rein. So, hallo Panda, ich hoffe, dass sich das Wichtelpaket rechtzeitig erreicht und du etwas damit anfangen kannst. Alles Gute und frohe Weihnachten wünsche Korujin. vorweg schon mal vielen, vielen Dank. Auch ihn habe ich natürlich unten verlinkt. Besucht den, lass ein Abo da. Sehr sympathischer Mensch mit eindeutig zu wenig Abos. Und dann würde ich sagen, es fühlt sich irgendwie buchartig auf jeden Fall an. Ich schaue einfach mal rein. Ach, kennt, kennt ihr das? Äh, man reicht es auch eher auf, oder? So Geschenkepapier, als man ist. macht. Ah, ich sehe schon. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Ein Warhammer 40.000 Roman. Und zwar... Feuer des Glaubens, was sehr, sehr schön ist. Das habe ich nämlich durchaus noch nicht. Und äh, ich weiß nicht, das ist echt Zufall. Ich habe das auf meinen Amazon-Wishlist erst vor einer Woche gesetzt oder ähnliches. Äh, weil wisst, ich bin ein großer Warhammer 40.000-Fan 40 auf jeden Fall. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Und die, die Adeptus Sororitas, äh, das sind so ein bisschen so die, die Kampfnonnen, kann man sagen. Äh, wie auch hier auf dem Cover zu sehen ist. Die haben jetzt nämlich auch ein paar, ne, er will hier wieder irgendwelche Gesichter äh, fokussieren. Die haben auch ein paar äh, Romane jetzt bekommen. Und die Fraktion finde ich eigentlich sehr interessant, weil die vom Stil her sehr, sehr schön ist. Und äh, ja, das passt für die Forst aufs Auge, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, lieber Kuro, auf jeden Fall dafür. Das habe, ich bin gerade, bin gerade echt so ein bisschen überrascht, weil ich habe das so auf meine Wishlist gesetzt eigentlich. Und ähm, jetzt schenkst du mir das. Das war wahrscheinlich Gedankenübertragung auf jeden Fall. Sehr cool. Sehr coole Sache. Freut mich, lieber Kuro. Das war es auch schon, das Wichtelpaket. ich würde euch sagen, wie am Anfang, frohe Weihnachten. Verbringt die Zeit auf jeden Fall, wunderbar, schön, schön chillig. vielen Dank gesagt, Kuro, an dieser Stelle für das super Geschenk und die Gedankenübertragung, ähm, falls du mehr über Warhammer 40.000 einfach mal bei YouTube eingeben, sehr sehr schönes Sci-Fi Universum, mein Lieblings Sci-Fi Universum auf jeden Fall, aber ich komme ins Labern, ich Komme in solchen Videos immer ins Labern, deswegen will ich das jetzt gar nicht so länger in die Zeit strecken, feiert schön, egal wie, macht's gut. Euer Panda. Tschöö!